Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir zwar nicht vertrisslich, euch aber macht es gewiss. Hütet euch vor den streunenden Wunden, hütet euch vor den üblen Werken, hütet euch vor der Zerschneidung. Denn wir sind die wahre Beschneidung, die wir in Gottes Geist, Gottesdienst darbringen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Paulus schreibt immer wieder das Gleiche, was macht er, damit die Leute gefestigt werden. Er schreibt hier, dass man nicht mehr aufs Fleischliche vertrauen soll, sondern auf Gottes Geist. Und das gilt auch für den Gottesdienst. schreibt ja, die wir in Gottes Geist Gottesdienst darbringen. Also was wir für Gott tun, tun wir durch den Heiligen Geist, der durch uns wirkt. Es sind nicht mehr wir, die aus Fleisches machen, mit unseren eigenen Gedanken, eigenen menschlichen Fähigkeiten, sondern es ist der Heilige Geist, den wir erhalten haben, der durch uns wirkt. Es sind genau die Geistesgaben. Wir haben menschliche Gaben, und wenn wir zu Gott gehören, zu Jesus gehören, und wir den Heiligen Geist empfangen, dann schenkt er jedem von uns eine Geistesgabe. Wir können ja auf menschliche Weise lehren und Vorträge halten, aber wir können auch durch die Kraft des Heiligen Geistes predigen. Und das ist ein Unterschied das eine kommt aus uns selbst heraus, die Vorträge, was wir lernen, aber wenn es wirklich die Geistesgabe ist, dann ist es der Heilige Geist, der bei der predigt, durch uns wirkt. Der uns gezeigt hat, was wir predigen sollen. Bevor Gott mich zu den Bibelstellen geführt hat, hatte ich mir Gedanken gedacht, ich mache ein Video darüber, dass wir bereit sein sollen, für andere Geschwister körperlich zu leiden. Leiden. habe ich mir gedacht, das wird bestimmt jemandem helfen, hatte ich auch jemandem im Sinn. Das war das, was ich mir gedacht habe mich Gott zu anderen Bibelstellen geleitet gezeigt, dass ich mich damit befassen soll und darüber ein Video machen soll. Genau deshalb mache ich jetzt nicht ein Video darüber, dass wir für andere bereit sein sollen zu leiden, sondern über die zwei Bibelstellen, die ich in dem Video vorlese, am Anfang und am Ende. Dass der Heilige Geist, wenn wir das für Gott machen sollen, der durch uns wird. Es sind nicht wir, die das veranlassen. Wir reden vielleicht oder handeln, aber es ist der Heilige Geist, der durch uns wirkt dann. Es ist egal, ob es beim Predigen ist, beim Lehren ist. Und manche, oder manche haben die Gabe der Prophezie oder der Heilung das Ding ist, bei Heilung Prophetie, da ist es eindeutig, dass es der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist heilt dann andere oder schenkt Prophetien, das können wir aus uns selbst raus nicht machen. Aber genauso ist auch bei den Predigen. Wenn jemand lehrt aus dem Heiligen Geist heraus, das macht auch der Heilige Geist. Das sind nicht die natürlichen Fähigkeiten des Menschen. Macht Gott bewusst so, er benutzt das Schwache, um zu zeigen, dass es Gott ist und nicht der Mensch, der am Wirken ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in herausgerufenen Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich von dem Holz des Lebens zu essen gehen, das mitten im Paradies Gottes ist.